Mir gefällt an der Schule, dass alles auf dem neuesten Stand ist und dass ähm, jeder am Platz hat. Also wenn zum Beispiel eine Schülerin irgendwo herkommt, also Schule wechselt, dann fügt sie sie ein und jeder akzeptiert sie so, wie sie ist. Bei der Klasse gefällt mir, also unserer Klasse gefällt mir, dass ähm, wir so eine gute Gemeinschaft haben und dass wir heute zusammenhalten.